Hallo, ihr fabelhaften Steinbock-Geborenen und steinbock aszendenten Herzlich willkommen zum Liebeshoroskop für den September 2017. Ich bin eure Astrologin Antonia Langsdorf, ich bin selbst Steinbock und ich führe euch durch eure Konstellationen. Wenn ihr eine Beratung zu einer ganz persönlichen Situation braucht, könnt ihr euch natürlich jederzeit an mich wenden. Ihr könnt mein Kundentelefon anrufen oder die Beratung direkt über meine Homepage buchen unter www.antonialangsdorf.com. Die Infos findet ihr, wenn ihr auf das kleine i hier im Bild klickt und natürlich unten in der Videobeschreibung. Mit etwas Glück könnt ihr bei der Verlosung auch 15 Minuten Beratung bei mir gewinnen. Wie ihr daran teilnehmen könnt, erfahrt ihr am Ende des Videos. Deshalb bleibt dran. Im September geht es darum für euch, dass ihr auch öfter mal auf euer Bauchgefühl hört. Viele Steinböcke sind ja sehr vernünftig und sachlich. Aber ihr habt visionäre Tendenzen im Horoskop und um diese voll auszuschöpfen, solltet ihr auch eure Fantasie fließen lassen. Außerdem begünstigen die Konstellationen romantische, innige Liebesmomente und den Austausch von zärtlichen Liebesbotschaften. Jetzt schauen wir uns eure Konstellationen genauer an und wir fangen an mit dem Erlebnishintergrund. Da ist so einiges los bei euch am Himmel mit lange wirkenden Aspekten. Einige sind sehr schön, andere sind ein bisschen schwierig. Wir fangen an mit dem schönen Aspekt. Das ist das Sextil zu Neptun, der hier in den Fischen für euch sehr angenehm steht, für die Steinbocksonne. Macht euch fantasievoll, ein bisschen weicher, auch im Austausch in der Kommunikation, ihr seid offen für kulturelle Veranstaltungen, für musische Erlebnisse und auch gerne eben für den Austausch auch mit Leuten, die so etwas repräsentieren. Das mögt ihr jetzt alles gerne und ihr seid eben auch in der Kommunikation fantasievoll und ein bisschen zartfühlender. Das ist sehr schön und das spüren jetzt besonders die Geborenen, die zwischen dem 1. und 4. Januar Geburtstag haben. Ist ein schöner Aspekt. Ich spüre den auch, obwohl ich den jetzt nicht direkt zu irgendeinem Planeten habe, vielleicht weil ich einen starken Neptun habe und vielleicht geht es euch auch so. Es regt einfach ganz wunderbar die Fantasie an. Und es ist eben auch gut für romantische Begegnungen natürlich. Bisschen schwierig ist, dass wir den Neptun zurzeit im Halbquadrat zum Uranus haben. Da habe ich im August ausführlich darüber gesprochen in der kosmischen Schwingung. Das ist ein Aspekt, der äh, dazu führt, dass Leute, die man neu kennenlernt, besonders wenn es Internetbekanntschaften sind, sich doch sehr anders darstellen, als sie sind und auch eventuell nochmal ihre Meinung ändern. Deshalb also Vorsicht, wenn ihr jemanden kennenlernt, der euch erzählt, ich will mich trennen, ne? das ist also noch nicht spruchreif und da bewährt sich dann auch die 90-Tage-Regel, eine neue Bekanntschaft erstmal drei Monate reifen zu lassen, bevor man sich da wirklich dann näher drauf einlässt. Dann haben wir das Quadrat zu Jupiter für euch, zum Glücksplaneten. Der steht für euch im zehnten Sonnenhaus der Karriere. Ist zwar eine Spannung, aber ist insgesamt doch ein sehr angenehmer Aspekt für die meisten steinbock Die haben meistens doch jetzt beruflich einen guten Lauf und ähm, kriegen viel bewegt und haben sehr gute Gelegenheiten. Besonders auch im September, wo der Jupiter jetzt nicht so Stress kriegt von Pluto. Und von daher ist das ein überwiegend angenehmer Aspekt, auch wenn er einen manchmal dazu verleitet, zu übertreiben, zu viel Geld auszugeben oder überhaupt ein zu viel des Guten zu tun, wie das gerne ist bei Jupiter. Und er steht ja in der Waage, ist also natürlich auch wieder günstig für diejenigen, die den Aspekt empfangen, für Beziehungen, sowohl die bestehenden als auch um neue Leute kennenzulernen. Und diesen Aspekt bekommen in diesem Monat die Geburtstagskinder vom 13. bis 19. Januar. Die empfangen den also. Dann haben wir die Konjunktion zu Pluto im ersten Haus für euch. Das ist eine schwierige Konstellation. Pluto ist ja der Planet der Krisen, ich sage immer Wachstumskrisen, also die sollen eigentlich dazu führen, dass ihr wachst, dass ihr stärker werdet, mächtiger werdet, mehr Einfluss bekommt, aber es ist oft eine sehr, sehr schwierige Zeit wo man größere Umwälzungen hat im Leben. Jetzt hatte ich gerade wieder eine Klientin, die ihr Leben, die hat jahrelang einen Bauernhof betrieben und will das jetzt alles ändern und hat eine riesige Umstellung vor sich. Und der Pluto steht auf ihrer Sonne, aber sie ist sich darüber halt sehr bewusst und geht damit auch sehr bewusst um. Und das würde ich euch auch empfehlen, wenn ihr merkt, dass ihr in so einem Umbruchprozess drin steckt. Dann dürft ihr euch möglichst nicht aufregen und auch nicht ähm, das persönlich nehmen, sondern ihr solltet wirklich versuchen, mit dem Bewusstsein daran zu gehen, dass es eine Transformation jetzt ist, die von euch verlangt wird. Es ist wirklich nicht immer einfach, es kann auch mit Verlusten einhergehen, aber am Ende seid ihr stärker als je zuvor. Und diesen Aspekt den spüren in diesem Monat besonders die Geburtstagskinder, die zwischen dem 6. und 9. Januar Geburtstag haben. Die haben also mit dem Pluto zu tun. Dann gibt es ja noch den Quadrataspekt zu Uranus. Der steht in Spannung zur Steinbocksonne aus dem Widder heraus. In eurem vierten Haus der Familie spürt jetzt vor allem die dritten Dekade die Geburtstagskinder vom 17. bis 20. Januar. Und da dann auch wieder das Halbquadrat zu Neptun, also auch für euch, aufpassen mit neuen Bekanntschaften. Im Haus der Familie kann das für überraschende, abrupte Wendungen sprechen. Familienmitglieder ziehen aus oder ihr müsst ausziehen oder wollt ausziehen. Je nachdem auch, wie genau der jetzt für euch steht. Das gilt dann auch für die steinbock Aszendenten und der hat so eine Erneuerungsenergie, ne? weil mit Uranus will man immer, dass was Neues im Leben passiert oder es sind einfach auch Sachen, die von außen kommen, wo man jetzt gar nicht anders kann, als sich darauf einzustellen. Ihr müsst ihr ja mal schauen, was das für euch ist, aber was Liebe angeht, heißt es natürlich auch, dass man interessante schräge neue Leute kennenlernt, die jetzt irgendwie nicht in den Kontext passen. Das ist ja ein Quadrat, ne? da ist ja eine Spannung da und dann muss man eben gucken, wie man das in sein Leben ins integriert. Es kann auch sein, dass Beziehungen zerbrechen, auch Freundschaften sind ja auch Beziehungen, können eben auch zerbrechen unter dem Uranus-Transit. Also es ist eine etwas unruhige Phase für diejenigen, die dieses Quadrat jetzt auf die Sonne haben. Genau, also ihr seht schon, auch die langfristigen Aspekte wirken jetzt sehr stark bei euch. Wichtig ist noch für euch, weil ihr ja unter dem Einfluss von Pluto steht, dass der Pluto in diesem Monat wieder direktläufig wird, nach langer Rückläufigkeit und das heißt, alle Pluto-Themen und Krisen und die ganzen Transformationsprozesse sind im September besonders stark zu spüren und sind nochmal verstärkt. Ne? Kommen wir aber auch später nochmal drauf. Jetzt schauen wir uns die aktuellen Konstellationen an und die stehen durchaus sehr schön für euch. Am 1. September steht natürlich die Sonne in der Jungfrau, bildet ein schönes Trigon für die erste Dekade des Steinbocks. Und steht hier im Haus des Fernwehs, der Reisen und der Fortbildung. Und das ist auch so eine visionäre Energie. Also für mich steht zum Beispiel an, jetzt in die Zukunft zu blicken im September und das Jahreshoroskop 2018 zu schreiben. Dann die Liebesplaneten, die stehen im Löwen und zwar für euch im achten Haus der festen Beziehungen. Ja, kann also schon äh, interessant werden für alle steinbock die in einer festen Beziehung leben. Da kann, kommt jetzt eine große Dynamik rein. Und zwar haben wir Mondknoten, Merkur und Mars in der dritten Dekade und die Venus steht in der ersten Dekade im Löwen. Dann haben wir am 3. September diese Konstellation mit Mars und Merkur, wo man aufpassen muss, wo man sagt und vielleicht sehr scharfzüngig ist, bei euch kann es zu Auseinandersetzungen kommen, in denen es um Verbindlichkeiten und Verpflichtungen geht, eventuell auch Erbschaftsangelegenheiten und das betrifft besonders die dritte Dekade. Und am gleichen Tag beginnt auch der Aspekt der Sonne in der Jungfrau, die ja gut für euch steht, den Eintritt in die zweite Dekade. Dann haben wir am 5. September auch sehr wichtig für euch den Übergang von Mars, der dann vom Löwen ins Zeichen Jungfrau wechselt, auch dann bei euch. Ins neunte Haus, Mar also die Energie wird dann ein bisschen, die kühlt dann ein bisschen ab. Ne? Mars ist eben einfach nicht mehr im Löwen, wird aber dann vielleicht auch mal wieder ein bisschen vernünftiger. Und für euch ist ein super Aspekt, der euch stärkt und Schwung bringt, sowohl körperlich als auch geistig. Ihr seid dann inspiriert und handelt auch dementsprechend. Ne? Für euch ist das natürlich super, weil Planeten in der Jungfrau eben einfach gut zur Steinbocksonne stehen. Auch an dem Tag interessant für euch die Sonne. Opposition Neptun, das ist äh, auf der Erkenntnisachse, das ist bestimmt eine sehr tolle Inspiration für euch. Gönnt euch da ruhig mal ein paar Tagträume, denn daraus können sehr gute Ideen entstehen. Die sind allerdings noch nicht spruchreif, ist ja hier Neptun, ne? das ist noch ein bisschen unklar. Also behaltet sie erstmal für euch. Und dieser Aspekt geht dann über in den Vollmond am Mittwoch, den 6. September. Der ist morgens um 9.02 Uhr und auch wieder bei euch auf der Erkenntnisachse. Und meine Themen waren ja Romantik, Täuschung, Mehrfachbeziehungen. Also das ist ja hier auch neuntes Haus. Vielleicht habt ihr Reise, Fernweh, ne? vielleicht habt ihr mit einer Urlaubsliebe noch was am Laufen oder habt im Urlaub jemanden kennengelernt und das darf niemand wissen. Also das kann schon sein, aber insgesamt steht der Vollmond harmonisch zur Steinbocksonne und dürfte eher eure Fantasie in positiver Weise anregen, als zu Problemen führen. Außerdem wird am gleichen Tag auch der Merkur dann direktläufig im Zeichen Löwe. Also ab jetzt könnt ihr dann langsam wieder dran denken, Verträge abzuschließen. Und bisher fehlende Informationen finden nun langsam den Weg zu euch. Dann habe ich zwei Top-Tage für euch am 9. Samstag, den 9. und Sonntag, den 10. September. Ähm, da habt ihr nämlich äh, ein, der Mond sehr schön im Stier für euch. Steht wunderbar im Haus der Lebensfreude und gleichzeitig bildet er von hier ein Trigon zu Pluto. Sonne steht im Trigon zu Pluto. Also, das sind alles Aspekte, die euch stark machen und die, die äh, den Einfluss, den ihr habt, verstärken. Und das zeigt sich dann eben auch. Ne? Es zeigt sich in diesen Tagen, wie groß euer Einfluss wirklich ist. Und das könnt ihr sowohl beruflich nutzen als auch für eure persönlichen Beziehungen und besonders am Sonntag auch für erotische Experimente. Jedenfalls solltet ihr an diesem Wochenende die Regie übernehmen und in Führung gehen, denn ihr habt dann besonders viel Gestaltungskraft. Am 10. September tritt außerdem auch der Merkur ins Zeichen Jungfrau, also dann für euch ins neunte Haus. Ist auch nochmal super inspirierend und dann eine sehr gute Phase, um Pläne zu machen. Zunächst für die erste Dekade vor allem. Am 13. September Beginnt dann der, der schöne Sonnenaspekt, den Eintritt in die dritte Dekade für euch. Und da fängt auch die schöne Flirtphase an. Da haben wir die ganzen tollen Venus-Aspekte, die sehr, sehr günstig sind. Und die Venus geht dann eben auch noch in eine Verbindung mit dem aufsteigenden Mondknoten und das Ganze bei euch im Bereich der festen und verbindlichen Beziehungen. Da kann also wirklich auch nochmal eine neue Dynamik mit euch und eurem Herz allerliebsten entstehen. Und hier die ganzen Planeten im neunten Haus sind natürlich ideal für Steinbockgeborene, die sich jetzt fortbilden und Seminare besuchen oder vielleicht an einem zukunftsweisenden Projekt beteiligt sind, denn die lernen dabei ganz tolle Leute kennen. Und die festen Partnerschaften profitieren eben auch von diesen Konstellationen, weil Liebesplanet Venus für euch im Ehehaus steht und dann einen Harmonieaspekt zu Saturn bildet. Und das ist ja euer Herrscherplanet. Das kriegt ihr also auch auf jeden Fall mit. Und in dieser Phase habt ihr dann auch einen Top-Tag. Und das ist der 16. Das ist ein Top-Tag für feste Beziehungen und Familie. Da sind eben hier die ganzen Planeten betont und der Mond und auch die Venus bilden dann gute Aspekte zu dem Uranus, der ja da so ein bisschen heikel steht für euch im vierten Haus. Aber da kommt man dann eben ins Gespräch und auch Beziehungsarbeit ist dann möglich an dem Tag. Ne? Also da solltet ihr euch dann ruhig mal ein bisschen drauf einlassen. Am 19. September beginnt dann der Merkur in der Jungfrau den Durchgang durch die zweite Dekade. Und am 20. der Neumond ist dann ein richtiger Top-Tag für euch weil der harmonisch zur Steinbocksonne steht und einfach super steht, um Pläne zu machen, die sich dann auch umsetzen lassen. Dabei solltet ihr weiterhin eure Fantasie einfließen lassen und auch auf euer Bauchgefühl hören. Es ist ein sehr guter Neumond für alle Steinböcke, die als Berater oder Coaches arbeiten. Aber auch, falls ihr selbst eine Beratung in Anspruch nehmen wollt, ist das eine gute Zeitqualität. Und am gleichen Tag geht dann auch noch die Venus in die Jungfrau und macht ein schönes Trigon, zum Steinbock zunächst mal zur ersten Dekade und da beginnt dann eine gute Phase, um Pläne für die Liebe und die Beziehung zu machen. Und die Venus ist dann vielleicht nicht mehr so feurig, dafür aber umso praktischer. Und das mögen die Steinböcke ja. Dann haben wir noch eine ganz spannende Konstellation für euch. Wenn der Merkur, auch hier im neunten Haus der Pläne, erstmal in die Opposition zu Neptun geht, eure Fantasie anregt und dann ins Trigon zu Pluto geht, der ja bei euch im Zeichen steht und das macht euch dann sehr verführerisch und sehr überzeugend. Wenn ihr eine große Vision entwickelt habt, könnt ihr sie dann sehr überzeugend darstellen. Und es ist auch eine Konstellation, wo man sich in einen Guru verlieben kann. Am 22. Dezember, äh, September, dann abends um 22.02 Uhr, tritt die Sonne ein ins Zeichen Waage. Dann ist die Tag- und Nachtgleiche der Herbstanfang. Und die Sonne steht dann für euch im 10. Haus und bringt viel Energie in eure Karriere. Gleichzeitig bildet dann der Mars äh, einen Trigonaspekt zur zweiten Dekade des Steinbock-Zeichens. Dann beginnt die Phase der erotischen Spannungen wenn nämlich erst der Mars und dann die Venus in die Opposition zu Neptun gehen. Außerdem wird die Venus dann langsam heißer, weil sie sich auf den Mars zubewegt und während dieser Phase wird Pluto bei euch im ersten Haus wieder direktläufig. Und das ist dann schon eine starke sexuelle Spannung und die kann auch dann wirklich von euch ausgehen, ne? muss man ehrlich sagen, das müsst ihr dann auch zugeben. <lacht> Und natürlich dann auch mit Pluto ist immer ein Interesse von Drama da. Man will bis an die Schmerzgrenze gehen, man will vielleicht Tabus überschreiten. Also diejenigen von euch, die sich für sowas interessieren, die können dann in dieser Hinsicht auch gut experimentieren. Das ist dann gute Zeit dafür. Aber da muss natürlich dann der entsprechende Partner mitziehen, das ist ja klar. Es kann euch aber auch passieren, dass andere Personen euch in ihre eigenen Dramen verwickeln, ne? obwohl ihr das gar nicht wollt. Da müsst ihr dann ganz diplomatisch und vorsichtig die Wogen glätten. Am 25. Jungfrau, genau wollte ich noch erwähnen, geht dann der Merkur hier aus der Jungfrau raus in einen guten Aspekt zur dritten Dekade der Steinbocksonne. Und dann habe ich noch einen Top-Tag gefunden am 28. für euch, wenn dann auch der Mond in eurem Zeichen steht mit Pluto zusammen und sich hier mit Venus Mars verbindet, hier mit Neptun verbindet. Das ist eine sehr romantische und intensive Energie, ideal für frisch verliebte Steinböcke. Und da könntet ihr euch dann auch mal fallen lassen. Am 29. September geht dann die Venus in der Jungfrau in ein Trigon zur zweiten Dekade des äh Steinbockzeichens. Das ist dann eben sehr schön für die Geborenen in der zweiten Dekade. Und am 30. geht dann auch der Merkur in der ersten Dekade in die Waage in euer zehntes Karrierehaus und bringt dann da auch frischen Wind hinein. Ja, meine Lieben, das waren eure Sterne im September und wenn ihr mehr über eure ganz persönlichen Konstellationen wissen wollt, dann berate ich euch natürlich gerne und alle Infos dazu findet ihr auf meiner Homepage unter www.antonialangsdorf.com und die ist auch verlinkt hinter dem kleinen i hier oben im Bild. Wenn ihr eine gezielte Frage zu eurem Horoskop stellen wollt und dabei noch etwas über Astrologie lernen, dann ist mein Webinar Antonias Sterne genau das Richtige für euch.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 Und falls ihr es noch nicht gesehen habt, schaut euch doch auch nochmal das Video-Special Folge deinem Herzen an über den aufsteigenden Mondknoten im Löwen. Alles Gute mit den Sternen!